Einige interessante Fakten über organisches Germanium. Organisches Germanium ist ein Spurenelement, ähnlich wie zum Beispiel Selen, Magnesium oder Eisen. Nur eine sehr geringe Menge davon wird im Körper benötigt, um richtig zu funktionieren, aber diese kleine Menge ist unerlässlich. Organisches Germanium hat halbleitende Eigenschaften und ein sehr hohes elektrisches Potenzial. Wenn man zum Beispiel eine organische Germaniumlösung in eine leere Autobatterie gießt, springt das Auto sofort an. Dank seiner halbleitenden Eigenschaft reduziert es Stress und kann auch zur Schmerzlinderung eingesetzt werden. Weil es freie Radikale und Elektronen bindet, senkt es das hohe elektrische Potenzial der Krebszellen und zwingt sie so in den Normalzustand zurück. Es reinigt das Blut, stellt seine richtige Chemie wieder her, bindet die im Körper angesammelten Schwermetalle und beseitigt sie. Verlangsamt nachweislich die Alterung. Sie wirkt hervorragend bei Zivilisationskrankheiten, auch wenn Medikamente versagt haben. In der Natur enthalten Ganoderma-Pilze, speziell die GL-Kapseln, die aus dem Mützel des Pilzes hergestellt werden, die höchste Konzentration an organischem Germanium.